Ich sag's vielleicht mal vorab, bevor das Video losgeht. Erwartet nicht zu viel von diesem Video. Es ist nicht so deep oder so privat oder so. Ich laber einfach nur ein bisschen rum, erzähl irgendeine Scheiße, äh, die ein bisschen auf die Vergangenheit, was alles passiert ist, wie ich gewachsen bin und so weiter. Art ist wirklich echt nicht zu viel. Ich hab's einfach gemacht, wenn es irgendjemand geben will. Viel Spaß. Ich mache ein paar Ankündigungen, aber ich kann die auch hier droppen. Ich werde auf meinem Brian account dieses Jahr auch Gaming-Videos starten. Deswegen abonniert mich da. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video oder ihr schaut es nicht an. <lacht> auf jeden Fall wie ihr aber nicht so viel. Dankeschön, Nennt euch Spaß. Zwei Jahre, aber das war gerade erst der Anfang. Das war gerade erst der Anfang. Okay, sorry, aber es ist, es ist halt einfach true. Heute, ich, also ich hoffe zumindest heute, heute wenn ihr das seht, aber Release war halt zumindest, hoffe ich, vor zwei Jahren kam mein erstes YouTube-Video raus. Ich, ich werde halt ein bisschen auf die, äh, ich werde halt bisschen auf die Story bei dem Video eingehen. Ich werde ein bisschen ja, einfach mal tagen wie es damit geht mit YouTube, was ich alles so erlebt habe, wie ich gewachsen bin. Ich werde auf die Geschichte meines Kanals und so weiter eingehen. Ich höre es übrigens zum zweiten Mal auf, weil ich mit der ersten Version irgendwie nicht so ganz zufrieden war. Ja, vielleicht die beste Idee, weil äh, als ich bis rausgehört, irgendwie habe ich irgendwas da gehabt beim Mikrofon, das war da irgendwie falsch, das irgendwie, keine Ahnung, zu eingestellt. Und er hat einiges nicht, deswegen. Sorry, wenn ich ein bisschen undeutlich bin, wegen dem Mikrofon und so. Ich spreche Sachen, die man so gar nicht versteht, jetzt auch noch ein bisschen nach hier aus dem Schnitt. Deswegen ja, tut mir leid und ich hoffe, es kann man sich trotzdem geben. Für das Jahr 2021 werde ich bei mir auch dieses How has your you been machen. Mein erstes Video habe ich ja schon erwähnt: ein Abonnent ist ein richtiger Banger. Wenn man FAQ verfolgt hat, weiß auch, dass, ja, dass ich das eigentlich nur mehr oder weniger als Langeweile gemacht hatte. so. Aber das kannst du ja auch nochmal erwähnen. Ich hatte es nur als Langeweile hochgeladen, muss ich sagen. Ging so weird, aber ja. Ich hatte echt bei Langeweile und habe einfach mal YouTube ausprobiert. Boah, muss ich mir denken. Also, bei meinem ersten Video ging das Ding auch schon ganz schön ab, ne? Muss ich auch mal sagen, weil, warte mal. Das Ding hat am ersten Tag 26 Aufrufe gemacht. Mit einem Kanal, der eine Abonnent hatte. Das ist irgendwie krass. Also der Kanal ist damals wirklich nur ein Abonnent. Was halt wirklich echt krass ist, muss so bedenken, so. Ich meine, ein Abonnent, jetzt war ganz ehrlich, was ist ein Abonnent? Ein Abonnent ist halt nichts. Ein, also, ja, natürlich ist es schon was. Ich meine, man muss bedenken, es hat sich immer noch eine Person dafür entschieden, nicht zu abonnieren. Aber, ne, trotzdem so. Ein Abonnent und 26 Aufrufe finde ich schon echt krass. Genau, so ist dann halt auch immer die, die Geschichte. Also, man kann es mich nicht. Kein Schwein kann es mich. Boah, ich war noch nur Twitterlose vertreten. Ich hatte wirklich nur dieses eine... Ja, wieder hochgeladen. Ich fand nicht mal so krass. Ich, find, ich war wirklich noch nicht so krass in diesem social media ding da drin, muss ich sagen. Ich bin da wirklich erst so. Ja, keine Ahnung. Da bin ich da reingekommen. 2021 bin ich da krass reingekommen. Aber ich habe 2020 schon mit angefangen, auf jeden Fall. Mhm, auf jeden Fall, ähm, ja. Habe ich dann irgendwann zwei Monate, Monate später oder so. Also, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr inaktiv damals Videos gemacht, weil ich halt immer nicht wusste, was soll ich machen. Ich hatte damals immer struggled, was soll ich machen? Ich hatte damals auch kein Profilbild und keinen Banner und keinen Namen und so. Deswegen habe ich auch so einen, ja ich sag mal unkreative Namen. Ich hatte damals einfach kein Profilbild und keinen Namen und ich wüsste auch heute nicht, was ich als Profilbild und als Name Neues nehmen könnte, so wenn ihr versteht. Wüsste ich echt nicht, was ich einfach nehmen soll. Ich weiß nicht, so. Ich könnte sich für einen Relief namen nehmen, ja. Aber dann hätte ich auch noch kein Profilbild oder so. Oder irgendeinen Anlagen, weiß ich halt auch nicht, ob das so nice wäre, so wenn ihr versteht. Also Ich habe da echt einige Struggles mit. Aber ich habe jetzt momentan erst was, so. Auch wenn ich damit leben muss, dass du mich, manchmal nicht ernst würde oder so, oder halt, fehle, ja, du bist ein Tod, halt, also, würde ich sagen und so. Ja, kann ich mit Humor nehmen und es juckt mich groß. Also, was, was ich doch sagen muss, ist, ähm, es hat, es hat keiner in meiner Schule oder in meiner Klasse irgendeinen Plan von dem ganzen Zeug hier. Also keiner weiß, glaube ich, dass ich, Ü blonde, dass ich YouTube habe oder mache oder was auch immer. Wenn doch, ist ja, weiß ich ob 500 Abos vielleicht ein Flex ist oder so. Fast 500 Abos, ich hab noch keine 500. Ich sehe mich immer so als 500 YouTuber, aber bin ich, bin ich, doch nicht. Das ist ein bisschen, ah, mach, mach, mach 200 Abos mal mit, danke. 2020 hatte ich glaube, ich, bin ich glaube ich auf... 2020 ja, bin ich auf 30 Abonnenten gegangen. Was halt, ja, für mein erstes Jahr weiß ich, wie viel ist, so. Vielleicht Im allerersten Jahr bin ich auf, auf 30 Abonnenten gegangen. Und dann, als 2021 beginne, bin ich halt 30 Abonnenten auf fast 500 gestiegen. Was halt echt insane ist, muss ich sagen. Ich hätte auch in meinen ersten kleinen Hype im Frühling, aber darauf kann ich später sprechen. Denn ich bin auch eigentlich in 2022 also ich ein bequem, das ist irgendwie nicht so nice. Ich hatte ich irgendwelche random Videos hochgeladen, die echt nicht nice waren. Aber ja. Ich hatte damals auch einfach. Oh, stimmt, ich hatte unkommentierte Videos gemacht, so Let's Plays, oder äh, nicht Let's Plays, aber unkommentierte Gameplay-Videos, was so gar keinen gejuckt hat, das ist so, was ich auch verstehen kann. Ich meine, ich würde es mir selber auch nicht geben. Ich hätte es auch damals, ich habe ja auch damals nichts unkommentiert gegeben, so, ich weiß nicht, ich wollte irgendwie auf Krampf YouTube machen, irgendwie, weil ich was schneiden wollte. Also wirklich, ich war, ich hatte einfach extrem Lust immer zu schneiden, aber ich muss halt nicht, was ich schneiden soll, wenn ihr versteht. Also ich schneide ja wirklich schon seit 2020, so wirklich schon zum ersten Video schneide ich es schon länger als ich das mache. Und ähm, ja, den spreche ich auch noch kein Ankannt-Video, logischerweise. Deswegen, ich hatte, ich hatte wirklich einfach immer nur Lust irgendwas zu schneiden. Aber ich wusste eben nie was. Dann habe ich aber irgendwann mit best angefangen und habe mich da echt gut reingefunden, finde ich. Also ich habe mich da ich hab mich da schon echt gut reingefunden mit den best ofs Ähm, ich habe ja anfangs eher Trash-Best-Offs gemacht, so wirklich sehr trashige, eben am Handy geschnitten, ne? Ich schneide ja erst am PC seit Anfang 2021. Ja, war wirklich alles, wie gesagt, Trash. Jetzt möchte ich aber noch ganz wenig erwähnen, ich habe diese Trash-Pass aus nie auf YouTube hochgeladen. Das heißt, ich habe sie nicht runtergenommen, ich hatte sie nie hochgeladen gehabt Das habe ich vergessen zu erwähnen. Egal vom Tonquali von vom Bild von eben selber oder so, keine Ahnung. Irgendwann habe ich, wie gesagt, immer eine Best Aussehende reingefunden, weil jetzt, ich hatte eh mal Lust, irgendwas zu schneiden, aber ich wusste nie was. So, und da ich auch immer die ähm, Best-ofs von äh, Boglin und Biao und so, die ganze Zeit, man kennt sie ja, ähm, gerne angeschaut habe, habe ich es eben auch mal probiert. Ich habe es zwar, ich ich bin, glaube ich, heute nicht so auf dem Level mit den beiden oder so, aber das ist logisch, ich mache es erst viel länger und zweitens, ne? Ja, eigentlich ist das ein glaube ich. <lacht> Vielleicht haben die auch eine andere Art, bis ich das besser können also ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich halt immer gemacht, weil ich wollte einfach nicht... Ich wollte... Ich weiß auch nicht, ich wollte damals einfach nicht meine Stimme auf YouTube zeigen. Ich weiß auch nicht, warum. Wenn ich so bedenke, heute... wird <lacht> meine Stimme teilweise gesimt. Oh man. Ich finde es krass, dass es geht, dass ich so, dass ich so eine entspannte Stimme habe. Es wundert mich so. Keine Ahnung. Aber ich wusste... Keine Ahnung, ich mag meine Stimme jetzt nicht so sehr. Oder kann mich auch selten selbst hören. Ich selbst gerne hören. Ich höre mich selbst. Ich höre mich nicht sehr gerne selbst reden, so. Ein ZigFiggy ist umso krasser. Aber, ja. Auf jeden Fall habe ich ähm, Ende 2000, oder sagen wir mal. Sagen wir mal, ich bin so Sommer 2020. Hab ich bisschen, also, warte mal. Ich habe Frühling 2020, habe ich Twitter created. Ein Discord habe ich ja schon ewig gehabt da. Auch schon. ich discorde nicht schon seitdem ich in Bayern wohne. Gewohnt habe, als ich nach Bayern gewohnt habe. Was hat, also, der hat wirklich dann nicht mehr YouTube angefangen und so weiter. Also, das war, ich, hatte ich schon ewig. Mm. Ja, ich bin halt immer, ich bin auch schon 2022 Frühling auf Twitter gegangen. Eigentlich auch nur wegen bestimmten YouTubern, lol. Und ähm, ja, irgendwann hatte ich auch dann Kontakt zu beispielsweise Mr. Yoshi. Mit dem ich heute eigentlich nicht so viel Kontakt habe, aber durch Mr. Yoshi habe ich so viele Leute kennengelernt. Ich bin. So einen Step weitergegangen. Also, ich habe ich hab wirklich durch ihn so viele Leute gelernt, mit denen ich heute noch so gerne Kontakt habe. Und ich, die, also mit Mr. Josh habe ich auch noch mittelmäßigen Kontakt, aber nicht mehr so oft. Auf jeden Fall habe ich dadurch beispielsweise Taku kennengelernt. Und Taku hat mir wirklich so viel weitergeholfen. Also wirklich, ich weiß nicht, wo ich ohne Taku teilweise wäre. So. Wenn ich also bedenke, Taku hat ja so also Frühling 2021 so nice gemacht. Aber ähm, egal. Wir gehen mal ein bisschen zurück, nicht früh sondern Herbst 2022. Und zwar bin ich dort, also im Herbst 2022, muss ich sagen, habe ich eben Taku kennengelernt. Es ist wirklich Taku, kenne ich schon ewig, wie gesagt. Also, Taku kenne ich länger als andere Leute, die jetzt, die jetzt auch schon mehr oder weniger legendär bei mir sind, aber ne. Den kenne ich wirklich schon ewig und ich bin ja wirklich so dankbar dafür, dass ich den schon so lange kenne und ihn kennenlernen durfte. Ich, ich hatte so eine schöne Zeit mit ihm, es ist wirklich. wirklich. ein großes Herz geht raus für euch, auch wenn ich nicht weiß, wie das Video sehen wird. Ich weiß nicht, ob sich das anschaut so lange, aber ja. Ist mir auch egal, wäre nicht, wär nicht schlimm, wäre nicht schlimm. Und dann kam 2021, ne? Und dort habe ich halt so wirklich angefangen mit meinem Bestes auf YouTube. Also ich habe am 31.12.2020 mein allererstes Besserverkehr, dann ist allerdings noch am Handy geschnitten und rot quality crap Die Jogs war gar nicht für so scheiß muss ich bedenken, aber ja, aber ich habe es trotzdem nicht ordnen gelassen, weil, ja, keine Ahnung. Wirklich, Ich wollte jetzt wirklich nur professionelle, professionelle in Anführungsstrichen, mein erstes Besserverkehr am PC war auch nicht so krank, aber ne, ihr versteht. Ja, nur, 2021 habe ich angefangen mit Bessers, wie gesagt, und überhaupt am PC zu cutten. Wirklich, ich fand, ich würde nicht sagen, dass es great war, aber es ist, aber weil... Mm, alles ist gerade schwierig, muss ich sagen. ich haben wirklich extrem viel Motivation zu schneiden. Ihr merkt das vielleicht an meinem Output. ähm... Jetzt kommt sehr wenig Videos momentan. <lacht> weil sie erstens sehr, sehr viel Zeit brauchen. Und zweitens möchte ich einfach wirklich nur schneiden, weil ich auch wirklich Lust darauf habe. Und das habe ich momentan einfach nicht mehr so oft, wenn ich versteht also, deswegen will ich da wirklich drauf achten. Ich will auch wirklich darauf achten, dass die Videos so gute Qualität haben weil ich jetzt wirklich irgendwas auf Krampf raushaue und ich finde einfach auch, dass es das einfach so jeder machen sollte. Wirklich einfach, Achso, wenn man natürlich überlebt auf YouTube, da muss man natürlich auch ne, so machen, aber wenn man es einfach nur freiwillig macht, wird man echt nur Videos raus und wenn man auch wirklich Bock drauf hat, so. Das ist dann einfach wirklich sehr, sehr wichtig, finde ich. Und so mache ich das halt eben auch. Deswegen, sorry für den niedrigen Output. Ich versuche das für 2022 zu erhöhen, aber ich kann nichts versprechen, ne. Übrigens werde ich am Ende des Videos auch noch ein bisschen was ankündigen und erzählen, deswegen bleibt auf jeden Fall dran, wenn es euch interessiert. Ja, ich habe wirklich im Januar glaube ich drei oder vier Videos rausgemacht. das ist wirklich sehr, sehr viel. Ich habe auch noch so Kontakt zu Taku, so bis zu nebenbei. Aber generell war ich Januar sehr alleine, muss ich sagen, eigentlich schon. Also Internet, also Real Life bin ich, also ich, ich sag's gerade vorab, ich werde nicht viel aus Real Life erzählen können, es ist nichts passiert, ich kann nur sagen. In meinem Real Life ist zu YouTube angekommen, in meiner Familie. Aber in meiner Klasse definitiv nicht. Mm, ja. Ich bekomme von meiner Familie da extrem guten Support. Was das angeht, mit YouTube ist, glaube mich auch wirklich extrem. Es ist nicht selbstverständlich, deswegen ja. Und ich es ich auch sehr froh darüber, dass meine Klasse nichts davon weiß. Wobei es mich gar nicht mehr so krass stören würde. Ich meine, in der Klasse, bin ich eh recht Einzelgänger-Typ, weil die sind alle packe. Und ja, sollen. Sollen sie sich meine Videos anschauen oder sich irgendwie darüber lustig machen. Ich sag mal so, meine Videos sind dafür, dafür da, dass man lacht und sie es besser machen. Also, ja komm, ich muss glaube ich jetzt auch nicht viel sagen. Februar? Ach, Februar, wie war denn Februar? Februar war ja gar kein Plan. Ich würde sagen, Februar war halt auch recht ähnlich. mal, also, ich schau mal kurz in meinen YouTube Analytics rein. Habe ich irgendwas im Februar gemacht? Ach ja, eigentlich war geplant, dass ein Video online kommt. Ich habe im Februar kaum Videos gemacht, also ein paar Gameplay-Videos von meinem PC, aber die waren kommentiert zumindest. Das ist schon mal etwas, aber trotzdem natürlich Crap. Februar habe ich mich durchgehabt mit einem Collab-Best-of. Ich kann jetzt nicht von collab Partner sagen, aber es war eine Collab geplant, eine Auswirk-Collab. Die aber gefailt ist. Jawoll, mein Partner sich nie gemeldet hat, strong. Und zwar zu Witcher 2022. Eigentlich, wollte ich jetzt echt. war ein Video zu geplant, aber kam halt nicht. Hm. Ärgerliche Momente an der Stelle. Ich würde sagen, Februar war gut, würde ich, ich schon sagen. März, März war richtig geil eigentlich. Jetzt hatte ich auch sehr viel Motivation zum Schneiden. März war eben auch sehr viel Taku Community. das ist wirklich, glaube ich, sehr viel mit Taku gemacht und so weiter, wirklich eine sehr, sehr tolle Zeit. Ich würde schon sagen, great. Ich habe zwar zwar nicht so aktiv auf YouTube, aber definitiv es ist eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt Im April, ja, eigentlich muss ich auch sagen, great. Eigentlich genau dasselbe. Also wirklich, das Ding war wirklich, es war wirklich so gut. Wirklich, ich danke Taku wirklich für diese tolle Zeit. Was passiert ist, das ist sehr wichtig zu erwähnen. Ich hatte im April, warte mal, jetzt kann ich noch mal markieren. Ich hatte im April meinen ersten Hype auf YouTube. Ja, im April hatte ich meinen ersten YouTube Hype. Wenn man das Hype nennen kann, aber ich würde schon sagen, also... Für meinen Fall, das war das hier von erster YouTube-Hype. Es sind zwei Videos, was ich kommen, die heute einfach viral sind. Also die heute einfach meine zwei beliebsten Videos sind und die damals einfach viral gegangen sind. Beide gleichzeitig. Ich habe damals irgendwie 100 Abonnenten in dem einen Monat gemacht, das ist wirklich... sehr sehr krass, dass ich meinen ersten Hype... War es war eine tolle Zeit natürlich, auch wenn ich natürlich bewusst war, dass... Ähm ja, dass die Filme bleiben würde. Also, ich habe jetzt da nicht so viel draus gemacht. Ich bin auch heute noch zufrieden. Mit meinen Sets teilweise. Deswegen, ja, passt schon. Ähm, außerdem habe ich im April, hat David ein Video von mir bekommen. Es geht, das ist ein Biggest Flex. <lacht> nee, das ist, nee, das ist nicht ein Biggest Flex. Aber trotzdem, im Mai. oder Mai, muss ich sagen, war recht leer. Der Mai war vor allem ge relativ gefüllt mit echt viel Stress. Stress den ich jetzt nicht unbedingt aufbuddeln möchte. Genauso wie auch der Juli, der Anfang so ein bisschen bis zur Mitte vielleicht, ich weiß immer bis zur Mitte, war echt nicht so eine gute Zeit. Ich habe, ich habe, bin auch, nicht so viel, ich habe auch nicht, schon nicht mehr so viel geschnitten wie hier zum Beispiel. Aber ja, auf jeden Fall Ende Juni war schon echt eine gute Zeit. Also ich muss sagen, ich war schon, ich bin immer, ich war sehr, sehr inaktiv auf Twitter bis hierhin. Also ich glaube immer mal, hier so ungefähr bin ich wieder etwas aktiver auf Twitter geworden. Und Ende, äh, Ende Juni habe ich extrem viele nice Leute kennengelernt so auf Twitter und bin da wirklich ja angefangen zu wachsen wirklich bis zum August hin, also eher über den über die zwei Monate eigentlich. Wie waren sehr, sehr gute Monate. Fütter ist sehr, sehr krass gewachsen. Ich glaube, ich bin auf 9, Ich bin auf 68 voll in diesen zwei Monaten gewachsen. Das Ding ist, Anfang August wurde ich gesperrt. Das war natürlich ein kleines Down. Ich habe mal hier ein kleines Down rein. Aber ich habe auch sehr, sehr viel Positives rausgenommen. Ich wurde zwar immer inaktiv immer, immer mit Schneiden, also ich habe immer weniger geschnitten, weil mir wirklich immer die Motivation gefällt und ich wirklich immer nur schneiden wollte, wenn. ne... Wenn ich Lust drauf hatte. Übrigens, Kuss geht echt an alle raus, die ich da kennengelernt habe, ne? Äh, Juni. Und die mir schon so lange verfolgen und hinter mir stehen, wirklich Kuss, ich danke euch. Deswegen ist von da an, ging es dann halt richtig ab. Ich habe im August, bin ich schon direkt auf 100 Follower angestiegen, so. Was halt echt krass ist, und allgemein Bin ich auf Twitter so krass gewachsen, bis zum Dezember hin. Ich meine, ich bin jetzt bei fast 500 Followern auf Twitter, so in, ja, nicht mal 6 Monaten. ne? Wenn man sich im Januar dazu rechnen. Was halt echt sehr, sehr crazy ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, der August war echt nice. Vor allem dieser August hat mir meine Community-Bindung gezeigt. Also, ich wurde, als ich gesperrt war, so krass wieder hochgepusht und so brauchtet von Leuten. Das war echt unfassbar, wirklich. Ich danke jedem, der mir damals geholfen hat, irgendwie Leute perfekt zu machen. Jo, ich wurde gesperrt, ich habe einen neuen Account und so. Ohne äh, euch, wurde ich nicht war, hier, wo ich jetzt hier wäre, also von, der, von der Größe her, auf Twitter. Im September war ich. Äh, ich kann sowas von privates erzählen. Alle ist mal was privates abgegangen. Im September war ich an meinem Geburtstag in Berlin. Ja, das war so ein irgendwie schwierig. Keine Ahnung. Manche von euch wissen, dass ich in Berlin geboren wurde, manche halt wiederum nicht. ja Falls nicht, jetzt wisst ihr es. Und ja, ich war recht lange nicht mehr in Berlin, weil ich da ja recht viel auch weggezogen bin mit meiner Familie. Also meine Familie ist recht viel mit mir weggezogen, sagen wir es so. Das ist der Mutter im Mund, muss er. Ja. Ähm, aber ja, ich bin nicht mehr wieder in Berlin und das war echt schön, doch schon. Sagen, nein, September geht auch ins. Oh, nicht, ne, Dezember geht schon echt ins Great rein. Es dürfen wir wieder schön, Dezember. Uh, es dürfen wir wieder schön, Berlin zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, echt, es war wieder schön. Der Oktober war. Okay, also ich war. Der Oktober war recht leer, genau wie November. Wie diese beiden Monate, da ist wirklich viel abgegangen. Wieder auf Twitter, weder irgendwie mit Schneid, weder privat, wieder so. Es war halt da gefühlt. Ich kann echt nicht viel sagen, es waren recht normale Monate. Was ich aber sagen muss, ist der Dezember. Warte mal, nee, es geht besser. Allerdings der Dezember. <lacht> ja. Dezember war, glaube ich, das schlimmste Monat meines Lebens bisher. Also, ja, doch un ungelogen, glaube ich schon, definitiv. Ich hatte keinen Motivation zu schneiden. Ich hatte, also ich noch erwähnen kann, ist sich jetzt Mitte November hatte ich bis vorüber zum Schneiden, da habe ich beispielsweise... Ja, also es ist Mario Party 1 Remake geschnitten, da hätte ich 220 geschnitten und Mario heute 3 geschnitten. Und im Dezember ging natürlich gar nichts mehr. Ich war zwischendurch am Arsch, ich hätte keine Lust zu schneiden, mir ging es wirklich scheiße, es war alles... Es war, es war wirklich... Leute, ein bisschen privater verfolgen, wissen... Was da alles so abging, aber wirklich Dezember war echt grausam. Und ich möchte auch nicht zu so viel darauf eingehen. Weil, ähm, ja, eben privat. <lacht> was ich aber definitiv sagen kann, ich gehe ich geh positiv, mit positiven Erinnerungen aus dem Winter mal raus. Auch wenn ich dann Gefühl der Hölle durchgemacht habe, ähm, ich gehe positiv raus. Ich habe so viel gelernt, ich habe so viel an Erfahrungen gesammelt, ich habe. bin so vor allem richtig deep durch den Dezember durchgegangen. Wirklich, dieser also Dezember habe ich hart mitgenommen, emotionsmäßig und psychisch mäßig. Und ich habe einfach beispielsweise gelernt, mehr Sachen wertzuschätzen, wenn Leute für mich da sind. Also, ich meine, ich habe es schon immer sehr wertgeschätzt, aber es war einfach sehr wichtig für mich und ich habe allgemein auch sehr viel ja, gelernt. Wie gesagt, ich bin da wirklich sehr positiv rausgegangen aus dem Dezember. Ich habe sehr lieb aufs, die Gegend. Ich bin wirklich sehr unterwegs, dass auch mal was Neues war. Aber, yeah. <lacht> ähm, ich aber, noch ich, ich muss mich wirklich einfach mal bedanken. Wirklich an jeden Einzelnen, der mich supportet. Egal wie lange. Egal ob einen Monat. Egal ob eineinhalb Jahre. Egal ob zwei Jahre. Egal ob ein halbes Jahr. Ist egal. Wirklich danke an jeden. Danke an jeden, mit dem ich Kontakt schließen konnte. Danke an jeden, der mir privat hilft. Auch sogar. Oder auch danke an jeden, der einfach meine Videos schaut, der mich als Person feiert. wirklich Es ist wirklich insane, was ich hier teilweise aufgebaut habe. Auch wenn es nur eine kleine Community ist, trotzdem. Ich, ich liebe euch wirklich. Ich, ich fühle es so sehr. Ich, ich weiß nicht, wo ich ohne euch teilweise wäre. Ohne YouTube, wo ich teilweise hier wäre. Ich weiß es echt nicht, ganz ehrlich. 2022 wird nice. Definitiv. Und, ähm, ja. Wirklich, danke an jeden. Ich kann euch auch noch ein wunderschönes Jahr wünschen. Ich wünsche euch wirklich ein sehr wunderschönes Jahr 2021. Wirklich. Ja, danke. So, was ich aber noch ein bisschen erwähnen kann ist, für die Zukunft ist jetzt noch so einiges geplant tatsächlich. Also ich will, ich habe jetzt auch eine Capture Card inzwischen, ne? wisst ihr vielleicht, vielleicht auch nicht. Ey, sitze ihr wohl nicht am Gameplay, dass ich übrigens den Anton aufgenommen habe. Grüße an der Stelle. <lacht> ähm, ja. Ich werde jetzt YouTube sehr, sehr aktiv, also äh, ich will nicht sehr, sehr aktiv sagen, ich will nicht versprechen, aber machen. Ich werde auch definitiv einfach irgendwelche games irgendwie auch mal loszocken. zocken. mit denen ich auch einfach mal irgendwelche Themen reden. Ich werde auch definitiv bisschen mehr Gaming, definitiv mehr Gaming bringen. Auf übrigens auf meinem Trash-Kanal, oder ich glaube es wird auf ein Trash-Kanal kommen. Ich weiß es noch nicht so ganz, deswegen abonniert meinen Trash-Kanal, wenn ihr Gaming sehen wollt. Also, wobei, nee, ganz ehrlich, ich werde meine Let's Plays nicht auf dem Trash-Kanal machen. Ne, nee überhaupt nee, nicht. Ich, ich. ich habe jetzt ein bisschen nachgedacht. Und zwar, ich werde meine Videos auf meinem paper kanal machen. Deswegen, wenn ihr da was sehen wollt, abonniert den gerne. Den Link in der Beschreibung, klar. Oder Aber ja, in der Infokarte, ich will jetzt mal nicht lügen. Bestimmt oder der Endcard nochmal mit drin. Bestimmt. Ja. Da wird ein Let's Plays, mehr oder weniger Let's Plays kommen. Ich werde es natürlich ganz editieren und so weiter, ne klar. Nicht so Standard halten. Ähm, ich werde auch ein bisschen talken einfach. Und ja, einfach das für Fun ein bisschen. Leute, die es vielleicht gerne geben wollen oder so, keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss einfach mal schauen. Auf jeden Fall mit 2022 nice. Ich werde das, es wird doch übrigens bestimmt noch Events geben mit anderen YouTubern. Es wird dann auch wild. Vielleicht werde ich einfach mit streamen. Also wirklich 2022 wird echt nice, wirklich. Aber bevor ich euch jetzt zur Abschiede, habe ich euch doch. habe ich euch noch irgendwas gestellt. äh, Frage gestellt, ob ich euch noch irgendwas beantworten soll. Und ja, deswegen kommen wir jetzt noch ein paar Twitter fragen Willst du aktiv auf YouTube werden, wurde du zum Beispiel selber zocken und deine zeigst? Genau. Mache ich, werde ich definitiv machen. Ist danke für die Überleitung perfekt. Warum ich schon gesagt habe: Abonniert beim paperbrand Accounts Kanal, wie auch immer. Dort werden zukünftig persönliche Videos kommen: Talk-Videos, Gaming-Videos, Rusted Fun. Genau. Wird es geben, auf jeden Fall. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne geben. Ja, jetzt wirklich abonniert, nur wenn ihr Interesse Rezept habt. habt. Ich kann einfach einfach nur aus Spaß sehen, beiher machen. Ja. Und dann wurde ich auch gefragt, wie Ziel ich dieses Jahr habe. Ähm, eigentlich nicht wirklich. Dann wurde ich auch gefragt, ob ich mal ein Fan-Treffen machen möchte. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Wäre schon nice. Aber es ist die nächsten Planung. Und ich kann, ich, ich kann auch einfach nichts planen. Also ich gehe, wie gesagt, zur Schule noch. Deswegen, ich kann erstens nichts planen. Und zweitens, ich werde auch nicht vermutlich... Vielleicht zur Gamescom und zweitens weiß ich, ob es sich lohnen würde und so weiter, also... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob da so großes Interesse so bestehen würde. Bin ich auch ganz ehrlich... Deswegen, joa... Muss ich mal schauen, wäre schon mal ganz nice, aber jetzt nicht und das ist definitiv im Plan und ich hätte auch das so schnell... Dieses Jahr ist definitiv nichts im Plan, das ist recht klar. Bist du mit dem Stand standard des YouTube kanals zufrieden und wenn nicht, wo möchtest du was ändern? Ich bin schon zufrieden, doch. Ähm, Vielleicht irgendwann möchte ich aber mal Namen ändern. Andererseits bin ich damit auch schon so weit gekommen. Und zu, einfach so viele Leute, sich da einen Fick drauf geben und mich einfach, als Person kennenlernen wollen. Deswegen... Ja, werde ich das Ganze... bin ich, bin ich eigentlich schon zufrieden mit einem doch. Definitiv. Wie sieht dein Alltag so aus? Ja, das ist ähm, eine Frage. Also normal, wirklich ein ganz normaler Tag ist, ich stehe früh auf, gehe zur Schule, komme nach Hause, esse vielleicht was und dann bin ich entweder nur, dann schneide ich den ganzen Tag, bin vielleicht ein bisschen auf discord sack mit ein paar Freunden oder so, was ich gerade den letzten Tag mit euch und Lua gemacht habe, gerade im Dezember, wo es mir echt so scheiße ging, beziehungsweise auch mehr Januar auch, ging es auch noch nicht so ganz, ganz nice, bis bisschen vom Anfang Januar, mm, aber... Ja, das werde ich auf, die, auf, auf öfter mit den beiden machen. Mit den beiden mit, werden auch bestimmt auch Videos und so weiter kommen. Deswegen, das ist dann eigentlich mein Alltag. Und ich schreibe Twitter. Ja, äh, gut, Twitter für mich den ganzen Tag. Aber. Eigentlich. Und ich. Vor, ja, gut, okay. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich höre Musik. <lacht> es ist gefühlt 50% meines Tages. Die ganz, ganz wichtige Frage. Wieso haben alle, die jetzt hier bisher noch gesehen haben, noch nicht abonniert? Ernsthaft? Was soll das? Danke, Robin. Du sprichst es an. Deswegen, abonniert jetzt den Kanal. Abonniert beim Para-Burnner-Kanal, wenn ihr zufrieden seid. Äh, wenn ihr es wollt. Abonniert meinen trash kanal damit wir ein Abos voll bekommen. Nein. Aber ja, liked das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir werden ein schönes Jahr haben. Ich bin gespannt, was sich dieses Jahr alles so erwartet. Es wird extrem geil auf jeden Fall. Wirklich. Wirklich ist es wird gut. Dann wirklich bedanke ich mich nochmal für alles. alle ihr mich verfolgt. Und ja, dann wie gesagt. Haut rein. Folgt mir auf Twitter, damit wir endlich die 500 Follower voll bekommen. Dankeschön. Schönen Tag, Abend oder Morgen oder ja, keine Ahnung. Habt einen tollen Tag. Haut rein. Ciao.